So, äh, willkommen Leute. Ähm, wir sind hier gerade in so einem, einem komisch aussehenden Untergrundbau. Ähm, ja, okay. <lacht> genau. Und jetzt versuchen <lacht> wir dieses Rätsel ja. zu lösen. Untergrundbau, ja? Untergrundbau. Untergrundbau. Okay. Wo gehst du hin? Weiß ich oh. noch nicht. Irgendwo da oben. Hui, oh, cool. ja aus heute. Wahrscheinlich unendlich. <lacht> unendlich, ja. Da ist ein Knopf. Oh. Ach, da oh. kommen Portale pflanzen, Pflanzen? Also ja. du musst auf jeden Fall mal gegen den Knopf da kommen. Ah, da die do irgendwie und Schwung aufbauen, ja. Ah, da kann man irgendwo oben gehen. Wir müssen mir irgendwo Schwung aufbauen. Ah, da vielleicht Da, Do, do komm mal oben. Do, hopfen. ja. Jetzt ja, schilde müsst mein mein Portal hier. Egal. Ähm ja. Aber man kann auch über hüpfen. Ja. Tritt. Jee und jetzt? Oh, wie hoch? Oh. Da! Ich glaub, den hätte er befangen müssen. Wo folgt denn der Da hinten? Hä? Nein! Wo, wo, wo, wo? Du musst. Du musst. Oh. Ja, das war jetzt nicht so ah, schlau. Da, aber... Na, komm mal nicht. Während das Ding in der Luft ist, muss ich quasi springen und den dann fangen. Was? Wo wollten die sich? Also dann machen wir das so. So. Einfach Gold aus der Luft und fällt dann Obi. Und du sitzt da hin und da unten halt Also hin und da. und da hinten. Genau. Und jetzt springst du Obi. Und dann springst und dann spring du runter. Runter. Und du musst da fangen. Ah, genau, da ist er. Ah, wunderbar. Boah, gerade neu, Junge. Mhm. So, und jetzt muss ich mal raus durch hier sitzen. Aha. Und Jetzt wird intelligent. Und jetzt wird ähm, genau auf mich. <lacht> Ehrlich, so groß ich gerade, was wir machen. Ey. Ah, ich hab schon gesehen. Oh, Junge. Ja, jetzt fällt's. <lacht> Ah, was passiert, wenn ich das mache? Ähm. Oh, ist Turn Dread und jetzt? Ah, der, der, der hey, lüftet da hinten schon jetzt aus. aus. Oder dein Gott 2000 ah. ist wieder da. Und hat mich angestupst Jetzt kann man da durchhupfen durch den. Da sitzt man Portal Und da unten springt man. Okay, dann, äh, hupfen wir da durch. Äh, du hast es nicht ausgeschaltet. Eigentlich schon, ja. No, Dann musst du da, es nur im Moment laufen. machen. Ja, du musst den Club loslassen, den Cube. <lacht> <lacht> <lacht> ja eben, Es ist das. So, es los nochmal, genau. Ah, wunderbar. Boah, was ist denn das? Wie käme jetzt da hin? Am besten gar nicht. Ah, Partner View nee. Fan Shutdown, auch oh, cool. Du musst es jetzt auch mit dem Laser powern. Mhm. Hm. Ach, warte, oben bist du drin. Chill mal. Mhm. Also, ich hätte zumindest da so eine komische Fläche. Das heißt, ah. wenn ihr Portal irgendwo da hin macht, kommt es das hier heißt, bei dir? Wo? Gibt bei dir auch? Ah, Ja, da, da ist Ja, danke schön. Super. Das mhm. habe ich braucht Äh, äh weiter oben. ein wenig weiter unten, genau. Jetzt ist es zu weit unten. na immer nur weiter auf, weiter auf, weiter auf. Weiter auf. So, perfekt, perfekt, perfekt. na jetzt ist es wieder weg. Ähm. Machst du Ja, wieder. Äh, ich komme. Geht's jetzt? Ja, der Laser hat sich deaktiviert. Aua. Der Laser hat sie deaktiviert und. aber der Fan ist auch stable. Gut. Okay, was ist denn Worte? Ach da. Eins, zwei. Super. Am Geil. besten macht man das immer mit dem mit die In-game 3, 2, 1. Weil das ist dann ein genauer, glaube ich. Oh wieder CD ja. finden. Ja, yep. really cool. Ich hatte so geil das. <lacht> Very you well, I wow. to be in room, so no Oh. ich auf die Kisten Oh. Magst du einen Cut machen oder machen wir einen oh, ne nur. Oh, ne noch einen Chamber? Ohne geht noch. Ohne geht noch. Sag mal Nummer 3. Ja. Nummer 4, ja. chill mal. Da oben. Wo? Oh, da oben. Da oben. Oh, ah. Ich hab mal den Ah, so schau her. Und dann? So und so vielleicht. Na, oh mein Gott. Na, no. <lacht> ganz sicher nicht. Doch vielleicht. Genau. Und dann auf dieses Ding da. Na, irgendwie auch nicht. Das ist 5 Das ist aber 5, wollte ich gerade sagen ja. Ach toll so. hm. Es ist irgendwie schon rätselig Warte, was ist denn da hinten drin? Komm mal rein Knöpfe. Oh, lol. Das hat mir weggeschlagen. Wo bin ich jetzt? Wo flippt denn ihr jetzt hier? Lol. flickst du auch weg? Lol. Was ist denn das? Extra-Courses. Ach, das ist ein extraer. Ja. so dann ist das schon. Glaub ich glaube, die letzten, ja. Mhm. Ja, mal, wir haben ein Secret irgendwas gefunden, das so niemand jemand gefunden hat. Nein, äh, niemals. <lacht> genau. Never nana. <no>, no. <lacht> Man ja. muss ja fast auf D du aufhören. Eben, ist da oben. Ja, dann machen wir das mal. So. Hey, ah. wake up. Jetzt, ich bin da. Yay. Ich spiele wieder mit dem LED. Ja. Yeah. Ja, okay, das ist Go! Mhm. Stupst sie an. Toll. Wow. Ja, mir. Ist egal. Okay. Da steht ja nur Aufnahme drüber oder so. Nein. Ja, und nicht stören, aber das hat er nicht gelesen, das ist doch egal. Ja. Na ja. ja, ich erkläre das jetzt einmal für unsere Zuseher. Wir haben heute einen Stream gemacht und ein netter Österreicher hat mit uns gespielt und hat mit uns GTA gespielt. Und, ähm, ja, und wir haben den auf dem TS region und der wollte jetzt wieder mit uns spielen. Und da ist er auf unseren TS gekommen und hat uns angestellt. Stell die genau zu mir her. Pink. weiter in die Richtung da ja. mach ein Portal No nicht, chill kurz oh. das erinnert mich an das ah. Portal 1 Ende Portal 1 Ende mhm. ach, chill mal ah, schlecht aber es kehrt schon so <lacht> mir kehrt nicht anders na, fast. <lacht> ähm, du musst jetzt ein Portal dohi sitzen. Mogi dies. So. Ja, mugst du schon. Genau. Ich bin ja jetzt am bist du, bist du drinnen? Ich bin am Ende. Ich ja, bin am Ende. Dort Sitzt du da umat, das ist Portal, sitzt du das andere hier. Genau, und jetzt setzt du immer ins dohi. Ah. Zeigst du das, wie krass mir hat. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, da! oh, it Hallo I'm oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, das war zwar unbeabsichtigt, aber so gestimmt scheinbar. <lacht> aber wir brauchen einen Ball. Ein Ball? Mhm. Okay, der Button. Button ist da oben. Au. Ja. Au. <lacht> Jetzt Button gehst du da durch. Drin. Also, da durchgeh. Durchgeh. Ach, chill mal. Na, auf der anderen Seite muss durchgeh. Au. Oder so. Und jetzt Let springst du da oben und drückst den, den Ding Mach weg Ich kann nicht weg machen, da oben ist das Gerät, das das verursacht, weißt schon. schon oh. Ach, warte, spring so oben? Warte, chill So Und jetzt springst du auf der Seite oben, also da bei mir herrennen Genau, und jetzt drückst du den Ding Yeah, ich hab einen Ball Yeah Aber <lacht> oh, der geht kaputt der geht aber kaputt, wenn man durch die Dings da. Ja, aber das kriegen das wir heißt, dann noch. Ich muss nicht in der ja, Luft wei. auslassen oder was. Das geht auch nicht. Nein, das, das geht nicht. Oh. Aber so geht's, genau. Chill. Jetzt springen T. Na. Nein, das hat nicht funktioniert. Laufen wir durch. Ach, na, passt. Der ist da, der ist da. Komm mal Ja. <lacht> Fast. Jetzt auch. Ah.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 und damit... Selbst wenn es ohne In-Game-Sound hat. Selbst wenn es ohne In-Game-Sound ja, bei dir. Und damit ja. möchte ich mich von euch verabschieden. Jo, servus, bis zum nächsten Mal. Servus.